mal so, dieses Video sollte niemanden angreifen, sondern das ist einfach nur meine Meinung. Und ich wollte meine Meinung einfach mal mit euch teilen. Worum es in diesem Video geht, erkläre ich euch. Und zwar, es geht um Körper. Und wie gesagt, es soll niemanden angreifen. Jeder hat seine Form. Und eigentlich jede Form schön. Jedenfalls, ich wollte euch einfach mal so eine kleine Story auch erzählen. Als ich so glaube ich Anfang sechs Jahre war, halt Anfang Schulzeit, habe ich sehr oft meine Mama gefragt, findest du mich dick? Aber meine Mama meinte immer, nein, für dein Körper ist perfekt für dieses Alter. So und ich glaube, das haben wir alle immer gehabt. Dass früher hat man halt nicht auf diese Details von seinem Körper geachtet. Also so vielleicht so Anfang neun oder zehn hat man so richtig drauf geachtet. Weil besonders heutzutage ist es so, dass Menschen, besonders Mädchen, an, so auf deren Körper zu gucken und gucken, mm, mein Körper gefällt mir nicht. Ihr Körper sieht besser aus oder ihr Körper sieht schöner aus. Ihr Körper ist dünner als meins, und das ist halt dieses ganze Social Media Ding. Und es ist halt so, dass ich war auch mal so ein Mensch, dass ich habe auch sehr lange diese Zeit gehabt, da wo ich einfach heute halt eine andere Körperform haben und zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram. Wird immer so gesagt, dass zum Beispiel Werbungen, willst du die perfekte Körperform haben, dann hol dir diese App oder kauf dir das oder zum Beispiel Videos. Du bist 2012 geboren, sagen wir mal, oder 2009 geboren, dann bekommst du dieses Jahr die, deine Traumkörperform. Das kann nicht passieren, wenn man nicht die Sachen macht, die man eigentlich machen muss, weil man kommt nicht auf. Einmal so einen perfekten Körper, man muss natürlich schon etwas dafür machen. Männer und Frauen haben zwei unterschiedliche Körper. Das ist jetzt so, wenn eine Frau einen perfekten Körper haben will, dann heißt es meistens, sie will einen schönen Bauch haben, ein bisschen hier an den Armen, schöne Beine. Und bei Männern ist es so, die meisten, die denken halt ganz anders. So, die wollen nicht einfach ein bisschen dünneren Bauch. Nein, die Männer wollen was komplett unterschiedliches als die Frauen. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe jetzt zwei große Brüder. Und bei denen ist es so, die wollen Muskel haben, die wollen einen schönen Bauch haben. Also komplett anderes, was ich haben will. Aber das verdiene ich mir nicht einfach so. Das kommt jetzt nicht auf einmal, wie gesagt. sowas muss man sich erstmal verdienen. Das heißt, man muss richtig essen, man muss Sport machen und man sollte auf seinen Körper achten, Zum Beispiel Fast Food, das gehört schon mal nicht dazu. Bei Kindern ist es eher so, dass ähm, die können lieber schon aufhören mit Fastfood und könnten sich schon mal besser ändern, weil ich habe das Problem, ich versuche das zwar schon immer, immer wieder mir einzureden, es ist nur Essen, es wird schmecken. Aber vielleicht kennt es die ein oder anderen, dass es immer so, dass man denkt, ach, vielleicht schmeckt es nicht so, weil es vielleicht nicht so grandiös aussieht. Aber wieso immer das gleiche Essen, anstatt was Neues mal auszuprobieren, ist genau wie mit den Haaren. Du hast immer das Gleiche, aber du willst was Neues ausprobieren, dann probier was Neues aus ist doch komplett egal für diejenigen die jetzt doch so sechs sind oder die halt in die erste klasse zu so gehen die geht es bezüglich nichts an so so eher ab acht oder ab neun so solche kinder geht es eher an so ich finde ab da kann man sich schon gedanken machen so was kann ich so als sport machen was will ich machen so sportart ist ja komplett egal welche man macht ob man fußball macht volleyball tischtennis mir ist es persönlich egal was man macht hauptsache man macht einen sportart auf jeden Fall, ich finde, meine Sportart ist so, ich turne gerne, aber lieber mache ich auch gerne Normalsport. Jedenfalls für mich ist es wichtig, wenn ich eine Familie habe, dass alle meine Kinder Sport machen werden. Aber ich will halt nicht, dass sie sowas haben, dass sie Fastfood essen, dass sie sonstiges. Nein, das will ich nicht. Ich will, dass meine Kinder sich gut ernähren und dass die Sport machen. Es ist mir, wie gesagt, egal, welche Sportart, Hauptsache irgendeine. Und ich, also mein Traummann, ist es natürlich zu finden, der genauso denkt, wie wir und dass der ins Gym geht, weil Sport für einen Mann, ich finde Männer, die, also jetzt noch Jungs, aber allgemein so auch an Bildern finde ich Männer, die so richtig also die Muskeln haben, jedenfalls für mich ist es wichtig, dass mein Mann so ist wie wir und dass er Sport machen, weil ohne Sport geht nicht. Also sagen wir mal, ihr mögt auch Männer, die Sport machen. Und stellt euch vor, ihr habt einen Mann und der sitzt die ganze Zeit auf dem Sofa, isst irgendwelche Chips, Burger, Pommes, sonstiges und guckt dabei Fußball. Und jetzt kommen wir nochmal dem Thema Körper, weil ich bin die ganze Zeit aus dem Thema. Also ich finde, ab einem bestimmten Alter kann man schon auf seine Körperform achten. Und ab einem bestimmten Alltag weiß man ja, was man so richtig will, was man richtig geil findet. Und bei einigen Menschen ist es wirklich Süßes. Und dann gibt es so Menschen, die kenne ich persönlich viel zu gut, weil ich hatte so viele Freunde, die das gemacht haben. Und so, die haben sich so hingestellt und haben mich gefragt, findest du mich fett? Ich finde mich richtig fett. So, ich meine, okay, du findest dich fett, soll ich dich denn nicht fett finden? Weil die Menschen, die sagen, ich bin viel zu fett, wollen einfach nur diesen Kompliment oder diesen Satz hören. Nein, du bist nicht fett, du bist schön. Okay, vielleicht bist du schön, weil ich jetzt vielleicht nicht den perfekten Körper, den ich haben will. Das ist für mich persönlich gut, weil ich arbeite gerade an meiner Körperform. Für mich ist es schwer, alte Sachen aufzuhören und neue Sachen anzufangen, weil zum Beispiel wie beim Essen. Es ist schwer, von einigen Sachen abzukommen, die ich persönlich sehr mag, zum Beispiel wie Weißbrot. Deswegen wird es schwer für mich sein, das erstmal zu vermeiden. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht kann. Jeder, der sagt, ich kann es nicht, er kann es. Mir wurde es auch Gebracht. Ich habe immer gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich kann das, aber es ist schwer für mich zu machen. Zum Beispiel, also mir wurde gesagt, ich sollte am besten aufhören, mit Hörspiel einzuschlafen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das, aber es ist nur schwer für mich aufzuhören, weil ich dran gewohnt bin, genauso wie mit Weißbrot. Ich sage nicht, ich kann das nicht. Ich sage, es ist schwer für mich aufzuhören zu essen. Also, es ist auch so bei euch zum Beispiel. Genauso wie wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich, ich kann nicht aufhören, von Haribo essen oder Chips zu essen. Du kannst es. Du brauchst erstmal eine Zeit. Dich abzugewöhnen. Und jedenfalls, es gibt, wie gesagt, sehr viele Kinder, die sehr viel Fast Food bekommen. Fast Food ist übrigens ungesunde Sachen. Pommes oder halt so McDonald's, Süßigkeiten, Chips und sonstiges, halt sowas. Und einigen Kindern wird sowas halt gegeben und deswegen werden die dick, weil die meisten Kinder können nichts dafür. Zum Beispiel, ich finde, ab einem bestimmten Alter kann man schon selber entscheiden, was man machen will. Ich finde, so ab, keine Ahnung, ich kann schon selber entscheiden, was will ich jetzt essen und was will ich nicht essen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will kein Haribo mehr essen, Punkt. So, dann esse ich kein Haribo. Ich kann es für mich entscheiden. Es entscheiden nicht meine Eltern, weil es ist mein Körper und meine Entscheidung. Weil zum Beispiel Eisbergsalat, ich dachte immer, das hat mir nie geschmeckt. Ich habe es vor kurzem probiert. Es hat so lecker geschmeckt und ich dachte mir, vielleicht muss man einfach Sachen nochmal probieren. Für mich ist es schwer, Sachen zu probieren, die ich noch nie gegessen habe. Und vielleicht haben ja einige auch das Problem, weil für mich ist wichtig die Gesundheit. Für mich ist, weil wenn man, desto mehr man isst von ungesunden Sachen, desto mehr geht dein Magen kaputt, desto mehr geht dein komplettes Immunsystem, deine komplette Organe gehen halt damit kaputt, weil in den ganzen Sachen, die du isst von Fast Food, sind überall irgendwas irgendwelche Mittel drin, aber überall ist irgendwas drin, was überhaupt nicht gut ist. Das ist so schädlich, aber es ist so gut vermixt, dass man das gar nicht sieht. Aber das essen wir und das bekommen wir in unser Körper. Dementsprechend ist unser Körper dann damit noch mehr kaputt. Und Das heißt, wir könnten schneller dadurch krank werden. Und wenn es heißt, dass wir schneller krank werden, heißt es erstens, dass es weniger Menschen auf der Erde gibt. Und auf jeden Fall einige sagen auch zum Beispiel, dass es gibt ja trotzdem auch so Menschen, die kriegen dieses Fett nicht weg. Die kriegen das nicht weg. Und sowas finde ich jetzt auch nicht, also sowas finde ich persönlich nicht schlimm, weil man kann nichts dafür Es ist halt der Körper. Und deswegen für mich kommt es auch drauf an, wenn, es die, wenn eine Person, mit der ich befreundet bin, eine Krankheit hat, dann verstehe ich auch, wenn die jetzt ja zum Beispiel ein bisschen dünner ist oder ein bisschen mehr Gewicht hat. Dann, okay kann die ja nichts dafür, ich bin gerne mit Menschen befreundet, aber wenn jetzt, wenn ich einen Menschen kennengelernt habe, der zuvor sehr gesund aussah und sehr gut aussah und der dann nach ein paar Jahren dick ist und nur Fast Food ist mit dem beende ich dann Freundschaft, weil ich glaube, ich hatte sogar schon mal sowas, aber ja. Und wie gesagt, was ich eigentlich in diesem Video sagen wollte, die ganze Zeit, dass... Mein Traum ist es, ins Gym zu gehen. Und ich weiß, die einen oder anderen fragen sich jetzt, Hä? Was für? Ich würde niemals freiwillig ins Gym gehen. Es ist eure Meinung und jeder hat eine andere Meinung. Aber ich finde es persönlich, für mich macht Sport ziemlich Spaß. Meine Hassschmerzen, die ich wirklich überhaupt nicht leiden kann, ist Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Und das war's. Sonst habe ich nicht. Ich finde, Sport, wie gesagt, ich glaube, Sport wird so mein dritter Name, falls ihr fragt, warum dritter Name? Aufräumen ist mein zweiter Name. Ich habe, wie gesagt, für mich jetzt auch entdeckt, das Sport machen. Und ich will jetzt auch anfangen zu meditieren, weil meditieren ist auch sehr gut für den Körper, auch für, für das Gehirn, es ist auch sehr gut. Meditieren ist auch so eine Sache, die eigentlich jeder Mensch einmal pro Tag machen müsste. Egal ob abends, mittags oder nachts. Also für mich ist die perfekte Uhrzeit natürlich morgens, weil da hast du noch gar nichts im Kopf, du weißt noch nicht, was dich am Tag erwartet. Aber man kann es auch wie gesagt am Abend machen, weil Nikita, der macht das glaube ich abends immer. Und der hat eine richtig coole App, das ist jetzt keine Werbung. Der hat eine richtig coole App, wo man meditieren kann, aber leider ist das auf Englisch. Und dann gibt es da so verschiedene Möglichkeiten und dann gehst du halt auf das, was du haben willst. Zum Beispiel, da war, glaube ich, irgendwas mit, das hat, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwas mit nachts oder wo? So, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Mann, also das ist halt eine Stimme und man kann halt einstellen, welche Stimme das sein soll. männliche Frau. Und ich habe zum Beispiel, er hat gesagt, dass entspann dich, leg dich bequem hin. Also das hat er jetzt auf nachts überzogen. Er hat gesagt, leg dich bequem hin und stell dir vor, dass alle deine Gedanken. Die legst du alle in eine Box, die schließt du und die legst du dann erstmal beiseite. Und ich habe das auch getan und das war so richtig entspannt. Ich fand das einfach so richtig schön und ich habe es mir direkt mehrere Male angehört. Und dann meinte er auch, stell dir vor, du liegst gerade an einem Strand und der Himmel ist blau und das Meer ist Türkis-Grün, du liegst auf dem Sand und das war so entspannt, also meditieren ist wirklich echt was richtig geil ist und das empfehle ich euch auch und das finde ich auch richtig krass, also wir kommen übrigens schon am Ende zu, also wir sind bald zu Ende, ich finde auch Sport müsste eigentlich jeder Mensch machen und das ist wie gesagt auch egal für mich welche Sportart, ich finde man sollte immer eine Sportart machen, weil Sport ist wichtig fürs Leben und wenn man einmal mit Sport angefangen hat, sollte man auch immer weiter Sport machen. Und zum Beispiel bei Nikita ist es so, und Jamie, dass die gehen jeden Tag ins Gym. Meistens ist es unterschiedliche Uhrzeit. Und nur sonntags gehen die nicht, weil sonntags hat Gym zu. Aber so gehen die jeden, jeden Tag. Und dann sind die da für drei Stunden. Dann machen die erstmal an einem Tag haben die Brust, an einem Tag haben die Bauch, dann haben die Schultern. Also was ich in diesem Video eigentlich sagen wollte, ist, ich will, dass ihr für euch das Beste tut und dass ihr nicht einfach auf dem Sofa oder auf dem Bett liegt und dann wollt ihr irgendwie was trinken und dann denkt ihr, oh, jetzt muss ich eigentlich ja noch aufstehen. Aber also das finde ich echt krass, so dass Menschen, die werden faul. So also es gibt so viele Videos, Sport ist Mord. Und dann ist es halt so, dass, also im Video wird dann halt gezeigt, so, Sport ist, man steht auf, geht zum Kühlschrank und wieder ins Bett. Das ist Sport. Und dann denke ich mir einfach so, was wird da gezeigt? Und das Dumme ist, ich bin halt immer noch auf TikTok unterwegs. Ich gucke da manchmal immer noch Videos und mache Videos für YouTube. Das Einzige, was ich erreichen will, ist, in YouTube berühmt zu werden und mit YouTube weiterhin arbeiten. Und ich will mich schon mal bedanken, dass wir fast die 1000 Abonnenten geschafft haben. Wir haben bald die 900 und dann haben wir einfach bald die 1000 geknackt. Und das ist auch Fenster für die, mehrere Abonnenten haben. Für die ist es zwar wenig, aber für mich ist es richtig viel und ich bin einfach so glücklich. und Vielleicht, wenn wir die 1000 Follower geknackt haben, können wir vielleicht sogar ein Gewinnspiel machen. Weiß ich ja noch nicht. Spaß, nein, das haben wir euch versprochen, dass wir ab den 1000 Abonnenten ein Gewinnspiel machen werden. Ich bin schon richtig gespannt, wie das alles ausgehen wird, aber man muss immer warten. Erstmal muss man... Wie geht der Spruch nochmal? Erst die Arbeit, dann das Gute, keine Ahnung, wie dieser Spruch geht. Auf jeden Fall... Ich wollte halt einfach in diesem Video sagen, dass wenn ihr euch verändern wollt, ändert euch erstmal mit Sport. Fangt an mit Sport, ist ja auch, wie gesagt, egal welcher Sport. Wenn ihr einen Traumkörper haben wollt, dann glaubt an euch und macht Sport, weil es kommt nicht aus dem Nichts. Es kommt nicht einfach, ja, ich bleibe auf meinem Bett weiter liegen und hoffe, mein Traumkörper kommt. Ihr müsst es euch schon verdienen. Ja, ich hoffe, die ein oder anderen haben sich vielleicht jetzt etwas besser informiert in diesem Video. Und vielleicht hat der ein oder andere vielleicht jetzt auch eine andere Meinung. Und vielleicht werde ich auch solche Videos jetzt öfters machen, weil mir macht es persönlich sehr viel Spaß zu reden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, das wäre auch richtig, richtig nett von euch. Mir hat das Video persönlich sehr gut gefallen, auch wenn ich das fertige Endergebnis noch nicht gesehen habe. Ich finde halt einfach, reden ist halt das Beste für mich. Oder einfach rausgehen in die Natur und dann ein bisschen die Natur genießen, Tiere beobachten. Macht das einfach, macht etwas aus eurem Leben. Hockt nicht einfach vom Tablet, vom Fernseher, vom Handy, guckt die ganze Zeit, isst Chips dabei. Macht etwas aus eurem Leben, bitte, weil ich will nicht, dass ihr irgendwo in der letzten Ecke landet und die anderen sind ganz vorne. Und dann ist es halt nicht so das Gute, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ich hoffe, ihr findet das Beste für euch. Macht vielleicht mal Sport und ja. Tschüss, habt euch alle lieb.